Dieser Orden hier sieht irgendwie aus wie ein Meltern. Findet ihr nicht? Ich finde schon, dass er Ähnlichkeiten damit hat. Und hier sind sie alle. Oh mein Gott, warum sind die so dreckig? Tja, dann müssen wir sie wohl säubern. Oh lol, man kann die rausnehmen. Lol. Hab ich das getan? So, nachdem man alle gesammelt hat, kann man ein Easter Egg zeigen. Und zwar. Hören sich alle anders an. So, und nun heißt es: Auf zur Pokémon-Liga mit allen unseren acht Orden. Denn jetzt sollten wir auf unserem Pocket die Attacke. Da, da war es gerade. Die Attacke Surfer, äh, nicht Surfer, äh, Kaskade haben, genau so hieß sie. Irgendwie fühle ich mich in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und, und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, da ist ja der auch dieser Stadt. du muss gut sein. Ähm, bitte nehmen die auch noch mit. Term 99, wahrscheinlich ist das Kaskade, oder? Richtig. Wasserfälle erklimmen können wir damit. Wenn du die Kaskade über die App deines Pockets einsetzt, kannst du Puppen Garn steuern. Ich, ich kann nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. Danke, Jasmin. Hier haben wir sie. Alle VM-Attacken. Acht Stück, acht Orden macht Sinn. Okay. Und damit surfen wir dann am besten auf Tales rüber zum letzten Ort. Die Pokémon-Liga, wenn wir mal auf die Karte schauen. Hier, wir haben jetzt erstmal hier den Meerespfad. Danach, sind wir dann da. Das hier ist äh, der Weg zur Siegestraße, kann man sagen. Also ich weiß gar nicht, ob es hier in dieser Gen eine Siegestraße gibt. Ähm, kann gut sein, ich weiß es gerade nicht mehr, ich habe es vergessen. Also wenn man auf die Map schaut, sieht aus wie Nein. Nein. Aber vielleicht ist ja diese, diese Wasser, dieses Wassergebiet hier ein Ersatz für die Siegestraße. Siegestraße ist ein Ort, wo man viele VMs benutzen muss und man die ganze Zeit von Gegnern abgenervt wird und auch von vielen starken Trainern. Das ist die Siegestraße. Ich mag sie generell eigentlich nicht, aber zum Glück gibt es die nicht oft. Ich bin entschlossen zur Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Wir werden hier auf Leute treffen, genauso wie wir acht Orden besitzen. Schaut euch dieses Mädchen zum Beispiel an. Also jetzt nicht, wie sie aussieht, schon hübsch, aber... Sie hat ein Lumineon. Sehr schönes Pokémon. Ich mag Lumineon sehr. Leider, das ist nicht so gut. Und ich frage mich, wie du mit einem Lumineon alle acht Orden bekommen hast. Vor allem jetzt gerade die Elektro. Also, die Trainer hier machen gar keinen Sinn. Die wollen zur Pokémon-Liga vermutlich, weil sie auch alle, ähm, alle acht Orden haben. Aber... Wenn man sich dann ihre Pokémon anschaut, fragt man sich schon, wie haben die so viele Orden erreichen können. Skill zeigen sie nicht vor. Das ist das Komische dran. Ein großes Mysterium. Es ist so hart. Zu gewinnen, ja. Wegen einer Niederlage gebe ich nicht auf. Die Pokémon-Liga rennt nicht weg. Noch nicht. Aber ich renne zuvor. Entschuldige bitte, dass ich nicht angemessen an angezogen bin für einen Kampf. Ach. Du doch nicht hübsch aus dir. Ich meine, das ist so, schon. Ach, was. Emily, was hast du für Pokémon? Azuril? Azuril? Hallo, ich bin Emily. Ich habe acht Orden mit einem Azuril bekommen. Macht Sinn. Und sorry für den kleinen E-Rap, aber ja, macht Sinn. Logisch, natürlich. Natürlich, wenn der mal hast du alle... Immer diese Cheater Pokémon, es gibt so viele Cheater. Auch manche Arenaleiter sind am Cheaten. Ah, okay, mit einer Mazzurri kann ich es mir schon vorstellen. Obwohl, eigentlich auch nicht wirklich. nur ein Azumarill, das reicht nicht. Aber ist es ist immer noch viel realistischer als ein Azumarill. Aber ja, Zumaril, letzte Entwicklung, bei dem Viech. Ja. Macht schon Sinn. Aber du sollst wieder in dein Ei gehen. Und mich... ...überqueren lassen. Uh, uh, Blättersturm. Holy moly, Pepperoni. 130 Stärke, 90 Genauigkeit, was tatsächlich ziemlich hoch ist für so eine Attacke. Anwender erzeugt einen Sturm aus scharfen Blättern. Rückstoß senkt Spezialangriff des Anwenders stark. Also eine richtig starke Attacke. Die aber leider... Den Spezialangriff senkt von uns. Das ist sehr schwierig. Ich mag Egelsamen eigentlich. Und äh, das, das ist wirklich schwierig. Das ist halt der größte Downside an Blättersturm. Spezialangriff senkt stark. Deshalb mag ich Gigasauger eigentlich mehr. Aber seht ihr den Damage? Seht ihr, wie viel Schaden das macht? Das macht fast das Doppelte. Okay, nicht ganz, aber fast das Doppelte von Gigasauger. Und trifft meistens auch. Ich werde erstmal Nein sagen. Aber ihr wisst, ich werde, bevor wir die Liga anbrechen, bevor wir da wirklich auch reingehen und uns die und, und, und, und stellen von den Kämpfen, werde ich mir nochmal alle Attacken anschauen, was für uns das Beste wäre. Gleichzeitig zu so schwimmen und zu so kämpfen war wohl keine so gute Idee. Und mir natürlich auch Expertenmeinungen holen. Wenn ich einen Bikini trage, habe ich kein Platz für Pokébälle. <lacht> ah, deshalb. Äh, ah, deshalb habt ihr nur ein Wasser-Pokémon bei euch und sonst nichts. Ah, das macht schon mehr Sinn. Hm. Ja, also Tentoxa ist so, dass. ein. Äh, oder Tentacha und Tentoxa, Tentoxa beide. So dass nur nach 15 Pokémon im Meer und bitte habe jetzt keine. Okay, lass mich. Hallo, lass mich gehen. Du willst mir wirklich unbedingt sterben, Herr Doktor. Wird unbedingt, dass ich dich KO hau. Okay, können wir machen. Kein Problem. Wenn du es unbedingt willst, wenn du mich jetzt vergiftest, dann kriegst du das die doppelte Lade. Okay. Wolltest, dass ich dich umbringe? Das war nicht meine Entscheidung. Du hast mich nicht gehen lassen. Du hast mich vergiftet. Selber schuld. Und ich werde die Vergiftung jetzt nicht heilen. Weil ich hoffe, dass es keine Siegestraße gibt und dass wir gleich schon direkt an der Liga ankommen. Das war cool. Das wäre ziemlich cool. Ja, ja, ja, ja. Leider haben wir viele wilde Kämpfe. Hier. Und noch ein Tendoxer. Ich habe nichts, was ich machen kann dagegen. Ich habe keinen Topschutz. schutz ich könnte nochmal zurückfliegen und welchen kaufen, aber Dinger sind teuer und das Ganze nur für den Weg. Ich weiß nicht, ich lasse es eigentlich lieber. Vor allem hier in den 3D-Spielen mag ich das überhaupt nicht. Da geht es nicht lang, das äh, Sattgasse. Ich trainiere auch in einer Pokémon-Arena. glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. Aha. Ja, da muss ich erstmal beweisen, ne? Pedro. Pedro Schwimmbadi mit einem Mantirps. Ich werde die Vergiftung einfach ignorieren und einfach eure Lebensenergie aussaugen für mein Wohl. Falls ihr euch fragt, wie kann Pflanze nicht effektiv sein gegen Mantirps? Das Ding muss doch Typ Wasser sein. Es ist Typ Wasser. Aber es ist auch Typ Flug. Zumindest bin ich mir sehr sicher, dass es Typ Flug ist weil es sehr viel flug äh, ja doch flugattacken drauf hat und ist ein äh oder ich kann überlegen war ein Antwerks ein pokémon oder war es höhen ich weiß es nicht mehr die warten wir auf jeden fall pokémon aber ich glaube die zwei das hier war noch in äh, höhen oder ja wie auch immer oder vielleicht sogar hier einfach hier aus Sinnoh. das kann auch sein dass ich dass ich komplett falsch liege wie auch immer der Trainer hat immer noch nichts zu bieten. Nicht, Wir saugen jetzt die ganze Energie weg von dir. Damit ich keine Supertränke benutzen muss. Dankeschön. Danke für die Spende. Wie so ein Zubat. Auch nice. Wie ein Vampir. Naja, Vergiftung, bla bla. Macht viel Damage. Verstanden. So. Ich... Ah, hier ist ja die Weiterentwicklung von du, du, du. Ich muss wirklich sagen, Mantags ist wirklich süß. Ich mag Mantags. Wenn es besser wäre, würde ich es auf jeden Fall ins Team tun. Kleiner Fun fact, wie man Mantips zu Mantags entwickelt. Man braucht ein Remorite im Team. Warum? Weiß ich nicht. Man kann aber bei Mantags im Artwork sehen, dass da ein Remo dem unter der Flosse klebt das ist anscheinend ein hinweis drauf dass wie man es das entwickelt dass man äh, Remorite im team haben muss und es dann sich so einem großen mantax entwickeln ja keine ahnung fragt mich nicht mantax ist trotzdem ein cooles pokémon will ich irgendwann mal im, im team haben irgendwann mal. genauso wie luminia beides pokémon die ich sehr gerne in meinem team haben möchte aber es ist leider nicht ganz so gut da finde ich bauerin ein finde ich bei stärker ja, <lacht> Wie das aussieht. Ja reicht jetzt. Mal auf dem um was zu schießen, wo du gar keinen Mund für aufmachst. Reicht jetzt? Ja, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Ich habe gesagt, das reicht jetzt. bom. Hier ja, ist raus, Mann. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele Gegner. Aber ja, das sind so ziemlich die letzten Trainer im Spiel. Halt, die meisten Trainer, die ich verpasst habe, waren Polizisten. Aber ansonsten kommen wir keine mehr. Meister Marinus, äh, Wellenbrecher Marinus, ich hab sie enttäuscht und versagt. Aha. Was tun? Allein oder in der Arena trainieren? Kann ich Ihnen nicht helfen, Bro. Ich hab selber... mich selber aufzupassen. Mein Traum ist es, in jeder Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Im Kampf tiefer durchatmen. Okay. Okay, das kämpfen. Riesigen pokémon den sie unter sich hatte. Okay. Oh traumagrößer Das war nicht geplant. Können wir machen, aber war nicht geplant. Oh no no no, that was not planned. Auf gar keinen Fall, nein. Oh nein, meine ap sind leer. Das bin gar nicht aufgefallen. Will ich jetzt meinen Äther dafür verschwenden? Eigentlich nicht, nein. Auch wenn wir den Top-Äther hätten. Nein. Dann, ähm, Erdbeben. Leider muss ich dann gucken, dass ich. Äh... Nee, alle werden vom Erdbeben getroffen. Egal, wenn ich rein switch. Jeder wird getroffen. Da muss Trommagie jetzt einfach aushalten. Anders geht's nicht. Und, ey, das ist ein Kampf gegen sechs Pokémon. Oh Gott, Erdbeben war dumm. Jetzt, oh Gott, Erdbeben war richtig dumm. Ich Hätte Knirsch oder so einsetzen sollen. Oh, nee. Die werden mir jetzt richtig einen reinhauen. Oh, Traumagier hat Schwebe als Fähigkeit. Das wusste ich gar nicht. Das ist perfekt. Dann war das doch nicht dumm. Ja, das war gut. Manche geister pokémon haben nämlich kein Schwebe. Deshalb bin ich da immer unsicher, ob die Schwebe haben oder nicht. Ich bin da immer un unsicher. So, jetzt sind noch vier Pokémon als Gegner da. Aber ich weiß schon, dass danach noch mindestens ein, zwei weitere Trainer kommen. Die hat man nämlich vorhin schon gesehen auf der Overworld. Niesel, es fängt an zu regnen. Was äh, feuer Pokémon sind geschwächt. Das ist schlecht. Äh, und äh, Wasser-Pokémon sind gestärkt. Machen wir das so. So sollten wir beide down kriegen. Nein, leider nicht. Nur das Wingul. Schade. Naja, egal. Immerhin nur noch drei Pokémon als Gegner. Ach Gott. Rückenwind. Ich meine, das bufft irgendwie. Oder was macht das? Macht das irgendwie... das machen wir irgendwas Gutes für die Gegner. Enteron. Möchte ich auch irgendwann mal im Team haben. Irgendwann im Team haben. Irgendwann im Team. Irgendwann. Schaubelieper. Geh zurück, Post ausliefern. Du, du, du, du, du. Level up. Gott, Scorpio ist wirklich weit hinten. Der Arme. Das ist nicht. Du. Das können wir so nicht stehen lassen. Nein, nein, nein. Zwei Pokémon noch. Erdbeben macht auf jeden Fall gegen Enteron. Den kompletten Damage. Oh yeah. Du. Ein Pokémon noch. Was wird es sein? Uh, ein Molot. Wasser, Wasserboden. Eine sehr gute Kombination von Pokémon. Pflanze ist zwar noch effektiv, aber ich kann gerade keine Pflanzenattacken einsetzen. Ein Maulot ohne pflanzen -Pokémon zu bekämpfen, ist schwierig. Aber nicht unmöglich. Also wenn man Maulot wirklich richtig benutzt, ist es sehr gut. Muss ich einfach so sagen. Ja, aber das war's. Langer Kampf, kurzer Sinn. Boah, mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Einatmen, ausatmen. Ich frage mich, wie das Meer in Kante und Höhen ist. Viel. Vor allem in Höhen. Die Warten züge sind auch nach einem Kampf Pflicht. Aha. Das ist Pflicht. Ich will überlegen, ob ich die ganzen... Hm wilden Kämpfe hier einfach rausschneide, weil die werden sowieso nicht interessant sein, weil ich die meiste Zeit fliehen sollte. Ja. Und schneide ich, glaube ich, raus. So, aber hier gibt es ein Item? Nicht? Kann man da nicht durch? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Ah ja. Bist du das? Ruben. Ruben. Mit deinem Ten tok Cool, wie dir das so in seine Arme so rübergleiten lassen hat, bevor er es geschmissen hat. Naja, ich muss schon die Animation in diesem Spiel loben. Immerhin nicht alles copy-pasted. Vieles, aber nicht alles. Manche Sachen sind ja schön neu animiert worden. Das appreciate ich, weil das kann man sich äh, nicht immer sehr sehen lassen bei Pokémon-Spielen. Leider. Ja, Scorpio findet das auch voll cool. Du behältst die Oberhand. Und du die Unterhand. Dann jedoch, jedoch gewiss, dass noch größere Herausforderungen auf dich warten. Geh so weit du kannst. Nur du kannst deinen eigenen Horizont erweitern. Wo du recht hast. Hast du wohl recht. Wie komme ich denn da lang? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich da lang kommen soll. Vielleicht finde ich das da später noch heraus. Weil hier komme ich... Auch nicht lang, glaube ich. Nö. Ah, von unten, von ganz unten irgendwo. So, mir wurde es zu viel. Ich habe jetzt einfach ein bisschen Topschutz gekauft. Aber das nervt wirklich. So, anscheinend kann man hier direkt am Anfang irgendwo nach links schwimmen. Oder nicht? Das sieht aber hier voll so aus. Ah, doch kann man. Doch, da, alter ist das fies versteckt. Hier, hier kann man lang. Hey, das ist richtig fies versteckt. Und die Belohnung ist, kann man stehen. DTM regentanz na ja, wir haben ja schon gesehen was das macht glaube ich, falls nicht erkläre ich es kurz damit macht man den regeneffekt regentanz, macht man den effekt. das was manche pokémon als fähigkeit haben, also keine wirklich gute attacke, wenn ihr mich fragt aber egal nicht mehr viele trainer, bald sind wir glaube ich schon da und ihr seht wie schnell der schutz ausgeht, vor allem hier in den 3d-spielen, ich mag es nicht ich habe mich entschieden, wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur pokémon-liga ja, versuch's erstmal. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Beim Versuch. Wilfred. <lacht> du willst mit einem Bummelin antreten, nicht mit einem Boyelin vielleicht. Ich meine, du bist wahrscheinlich Level 40 oder so. Hättest du es längst entwickeln können. Warum tust du es dann nicht? Warum? Warum? Erklär es mir, warum? Ah. Ah, Merz. Trainer gibt's, die gibt's nicht. Also, glaubt mir Leute, im Platin müsste ich mich da kaum aufregen. Im Platin gibt es viele kluge Tra Trainer, da bin ich mir sehr sicher. Meine Erinnerung war das so, dass es da viele kluge Trainer gab, die bessere Pokémon hatten als die ganze Zeit nur 24-7 Pokémon, die man hier... Weil mir das Player gefühlt in fast jeder Folge gesehen hat, so was wie Zubart oder wie ein Wumpel oder sonst Weiterentwicklungen von den Viechern, oder? Exklusiven Pokémon, Charmian und Skunkapu! Obwohl, waren meistens eigentlich Team Galactic-Mitglieder, aber ihr wisst, was ich meine. Trotzdem sieht man die sehr, sehr oft. Uh, uh. Das ist okay. Lass mich einfach mit der Strömung hinfortziehen. Wie Treibholz. Der arme, okay. Oh, hi. Ich habe einen Trainer Wasser gefunden. Ich hatte ein Pokémon, habe ich einen Trainer gefunden. Da hat sie schon ihren riesigen pokeball bereit. Aber ich glaube nicht, dass Trainer schrumpfen können. Pokémon die haben da so eine Art an sich, dass sie schrumpfen können. Aber ich glaube nicht, dass das Trainer kann. wird ein bisschen schwierig, so einen Trainer in so einen Ball zu kriegen. Pokémon. It just works. It's cool. Ah, ja. Ein Ghorolki. Du bist aber nicht der King des Meeres, denn das wäre Weilord. Weilord ist voll der krasse King. Du bist nur ein Imposter, der den Namen klaut. Hau ab und schau. gedeckt. Ich bin müde vom Schwimmen, also lasse ich mich treiben und rohe mich selbst was aus. Hey, hier kann man stehen. Hier kann man wieder stehen. Wir sollten wohl bald ankommen. Ich kam hier um die puppe mit eigenen Augen zu sehen. Ah, er ist also nur Tourist. Das ist unterschiedlich. Manche sind hier, um da wirklich auch äh, anzutreten. Und die anderen sind nur Touristen, so wie der Typiert. Der war einfach nur zugucken. Er ist einfach nur so ein Buffi. Denk ich so, oh, krasser Kampf. ey. Leg das dann auf äh, PocketTube hoch und äh, ist dein Job. Schaltet da ganz viel Werbung rein <lacht> oder so. Bäh. Du, du, du, du. Aber seht ihr die Level? Unter Level 40. Ich kann sehr gut verstehen, warum Leute in diesem Spiel, vor allem hier in Brilliant Diamond Shining Pearl, warum Leute hier die Trainer skippen. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Weil es macht einfach keinen Sinn. Das macht wirklich einfach keinen Sinn. Wir erreichen schon langsam Level 60. Step up your game, man. Dein Moshock würde dir auch nicht mehr helfen. Der wird weg, weggeerdbebt. Weggebebt. Bum, bum. Bum, bum, bum. Das War wohl zu viel Dabstep für das Moshock. Dann geht er down. Er konnte mit dem heftigen Subwoofer nicht mithalten. <lacht> ich bin schockiert. Nein, wirklich, ich bin schockiert. Achso, war ich schockiert. War schlecht schockiert. So wie ich im Moment kämpfe, reicht's für mich bei der Pokémon-Liga nur zum Zuschauer. Aber geh zu deinem Weg und kämpfe in der poppa für mich mit. Da war ja doch kein Zorist. Eine Perle! Moment, eine leuchtende Perle? Eine Perle gefunden? Oh mein Gott, heftig, oder? Oder Tails? Ich finde das langweilig. Tails, hallo, das war heftig. Man kann es so ganz leicht erkennen, aber in diesem Spiel kann man sehr schlecht erkennen. So ganz leicht kannst du den Unterschied erkennen, aber es ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schön. Auch nicht gut. Okay. Wenn mein Herz erobern will, muss auch im offenen Meer eine gute Figur abgeben. Ach so, deshalb der Bikini. Du kriegst das mit mir zu tun, Old Lady. Wolke 7. Ich glaube, das war sogar eine sehr gute Fähigkeit. Trotzdem, in den Himmel stehst du mich nicht. Ich mache das Gegenteilige. Ich mache das mit dir. BAM! Du kannst in deine eigene Wolke 7 gehen. Und ich krieg die Level-Ups dafür. Fair und transparent. Die Erbe setzt ein! Wobei natürlich auch passionierte Bergsteiger so ihren Reis haben. Schon? Hi. Guck mich an! Ich habe aber einen Schwimmwettkampf den ersten Platz belegt. Als nächstes Pe peile ich deshalb einen Sieg bei der Superwettbewerb schon. Stimmt, den Wettbewerb gibt es ja auch noch. Kann sich daran noch jemand erinnern? Das neue Minigame, was oft in den Trailern gezeigt wurde. Und was ich einmal gespielt habe. Ein letztes Mal. Also, wenn man es genau nimmt, könnte man das auch noch als 100% zählen, dass man da alle Wettbewerbe meistert. Aber. Ich darauf Lust ich Weiß nicht. Nächster Zeit nicht. Vielleicht irgendwann mal aus Joke. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber jetzt ehrlich. Und eine der Niesel. Ich mich gerade, wie lange die Liga, die Top 4 dauern wird. Ich frage mich das so wirklich gerade. Wie lange wird das dauern? Wie lange dauert da so ein Kampf? Wenn da so voll viele Leute sind. Ich wurde versenkt. Wie Schiffe versenken? Oh nein. Ich muss meine Strategie noch einmal überdenken. Ja, am besten nicht alle Schiffe alle nebeneinander hinstellen. Und hier ist ein neuer, neues Secret. Mit einem Trainer? Die See ist rau. Und rau hat sie auch mich gemacht. Was versteckt er sich hier? Secret Trainer? Der Falco? Ja, das sagt mir nicht, der ist Secret, weil er schwach ist. Ich dachte, er ist Secret, weil er heftig ist. Und den, den Optional gemacht hat. Nee, anscheinend genau das Gegenteil. Hm, ist das jetzt nicht ganz so schön. Was? Der ist überlebt? Oh, bitte vergiftet mich nicht, bitte nicht! Bieten oh, mir den Biiiier! War, Warum? Warum? Nein, eigentlich gefühlt hundertprozentig ist, dass das, das hier einfach mal ein Glück Oder die Attacke hat sogar hundertprozentig äh, Giftchancen, whatever, keine Ahnung, mir egal. Einzige, was mich interessiert ist, dass du auf den Bone gehst oder einfach abhaust. Weil das geht. Und ein Entoron. Okay. Einfach so ein random Trainer hier. In der Ecke versteckt. Mal wieder habe ich keinen AP-Slot mehr übrig für meine Attacke. giga sauger Fake Schade. Du, du, du. Die Welt ist so hart und rau. Okay. Du hast schon so viele Orden? Kein Wunder, dass du so stark bist. Ja, du chillst da weiterhin in der Ecke. Ich lass dich mal alleine, ne? Ich kann man stehen? Ja, Test liegt mir zu. Das ist schön. Hier kommen viele Wellen. Weil hier ein weiterer Trainer ist. Hier kann man auch stehen. Wahrscheinlich ist hier ein verschiedenes Item. Geil, Tails, du bist nicht das versteckte Item. Schön, dass du dich freust, aber du bist das hier nicht. Dass ist nicht versteckt? Nö, keine Ahnung. Vielleicht sind hier versteckte Items, aber sie werden für immer versteckt. Anders als du. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Das erscheint komisch. Das ist mir schon klar. Ja, viele Trainer hier wollen lieber schwimmen, als zu surfen. Ganz ehrlich? Du, das ist cool. Ganz ehrlich, ich mag beides eigentlich. Also klar, seit äh, Ausbruch von Pandemie war ich nicht mehr schwimmen. Aber ich war immer sehr gerne schwimmen eigentlich davor. Und ähm. Oh, da war was. <lacht> und ähm. Ja, meistens bin ich selber geschwommen. Und ich schwimme auch eigentlich sehr gerne selber. Aber. Surfen ist auch voll cool, wenn man es kann. Ich selber kann es nicht so gut. Aber das ist bestimmt auch so eine Sache, wenn man das äh, sehr oft macht und man auch richtig Bock drauf hat. Dann kann man das bestimmt auch meistern. So wie ja, wir in game. Aber gut, hier ist es einfach nur so, wir halten uns an den Pokémon fest, in dem Fall Und äh, das, das macht für uns den ganzen Job. Platsch! platsch in the water. Wenn du nicht weißt, wie man schwimmt, bringe ich es dir gerne bei. Nö, nö, ich habe schon mein Seefältchen. Und hey! Die Pokémon-Liga ist hier. Mit Kaskade! Kommen wir da hoch! Hoch da! Oh! Es gibt auch eine Siegestraße. Zur Siegestraße, das ist noch lange nicht vorbei, Leute. Das war erst der Anfang. Der Weg ist noch sehr groß und lang und äh, steil. Und äh, das waren alles Wörter, die ich eigentlich nicht benutzen sollte in einem Satz. ja, egal. Auf jeden Fall wird es schwierig. Das ist also die Siegestraße. Mal sehen, ob mich hier tatsächlich Siege erwarten. Ich bin einmal gescheitert, aber das hat mich nur stärker gemacht. Immer dranbleiben und dann werden wir auch die Siegestraße hinkriegen.